Wie kann ich den Ordnerbaustein in OpenOLAT nutzen? Man kann diesen Baustein auf drei verschiedene Arten nutzen, die ich hier kurz vorstellen möchte. Zunächst mal setze ich einen Ordnerbaustein in meinen Testkurs hier rein. Dafür gehe ich auf Administration, Kurseditor. Dann wähle ich hier oben aus Kursbausteine einfügen und dann findet man hier diesen Baustein Ordner. Wenn ich den jetzt hier eingefügt habe, kann ich im Kurseditor Sichtbarkeit und Zugang einstellen. Das wäre nur dann relevant, wenn sich Sichtbarkeit und Zugang unterscheiden sollen vom Gesamtkurs. Und ich kann dann bei, dem, bei der Ordnerkonfiguration einstellen, wie der Ordner aufgebaut sein soll. Zunächst mal kann man hier die Voreinstellung lassen, dass man einen automatisch generierten Ordner nutzen möchte, kann hier Dateien hochladen, das kann man aber auch gleich außerhalb des Kurseditors machen. Und ganz wichtig, man kann hier sagen, wer die Berechtigung haben soll, Dateien im Ordner hochzuladen. Und da ist auch schon die Hauptunterscheidung eigentlich, wenn man die Voreinstellung hier lässt, dass nur man selbst als Kursbesitzerinnen und Kursbesitzer und die Betreuer etwas hochladen können, dann wäre das ein reiner Materialordner, um Material zur Verfügung zu stellen für die Lernenden. Und die zweite Möglichkeit wäre eben hier das Häkchen zu setzen und dann haben auch die Teilnehmenden die Möglichkeit, Dinge im Ordner hochzuladen und dann kann man das für verschiedene Arten der Zusammenarbeit im Kurs nutzen. Ich zeige einmal, wie es dann aussieht, wenn man dieses Häkchen hier gesetzt hat. Muss man einmal auf Publizieren gehen, damit das Ganze dann im Kurs sichtbar ist. Fertigstellen. Und ich sehe jetzt hier, wenn ich auf den Ordnerbaustein gehe, kann ich jetzt hier aus dem Kurseditor rausgehen und sehe dann, wie der Ordnerbaustein aussieht. Da jetzt hier noch nichts drin ist, ist da ja auch nicht viel zu sehen. Man sieht aber hier oben, dass man eben die Möglichkeit hat, Dateien zu kopieren, Datei hochladen, Ordner erstellen und Dokumente erstellen. Ich zeige mal ganz kurz, natürlich einen Ordner zu erstellen. Dann sagen wir einfach mal Ordner 1. Um das Ganze hier ein bisschen zu strukturieren, kann man eben innerhalb dieses Ordner Bausteins dann verschiedene Unterordner erstellen und darin dann wieder Materialien hochladen. Also ich kann dann einfach hier auf Datei hochladen und kann dann alle Materialien, ob das jetzt PDF-Dokumente oder ähnliches sind, hochladen. Interessant ist eben, wie gesagt, diese Möglichkeit der Zusammenarbeit, wenn man auch den Studierenden die Möglichkeit gibt, Dinge hier hochzuladen. Man kann dann beispielsweise mehrere Ordner erstellen für verschiedene Gruppen, die zusammen etwas erarbeiten sollen und dann die Ergebnisse hier hochladen. Und dann gibt es eine interessante dritte Möglichkeit, das ist hier rechts zu finden, Dokument erstellen. Da kann man dann Dokumente erstellen, die gemeinsam, also kollaborativ, bearbeitet werden können. kann man dann auswählen, welchen Dokumenttyp will man haben. Und dann kann man tatsächlich gemeinsam hier im Kurs daran arbeiten. Wichtig ist allerdings, dass auch die Studierenden auch wirklich freigeschaltet, werden, äh, freigeschaltet sein müssen im Kurseditor, so wie ich das gerade gezeigt habe. Wer noch mal ein Beispiel dafür sehen will, gerne in das Video reinschauen zum Thema kollaboratives Arbeiten, was findet sich unter dem Titel Neu in OpenOlat 15 kollaboratives Bearbeiten von Dokumenten. Soweit als Überblick zum Ordnerbauteil.